Heute vor zwei Jahren ging das erste YouTube-Video auf dem Kanal Das Findekind online. Hier ein kleines best of aus zwei Jahren. Jerry Findos, Das Findekind. Okay, stopp. Das allererste YouTube-Video kam 2017 online. Okay, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jerry Herzlich Willkommen zu einem neuen Minecraft-Video. mit meinem schönen Noob-Skin. Hallo, her herzlich Willkommen zu Roblox hier in Waterpark. Wie ihr seht, ich bin in... Ja, ich bin in Roblox. Hier ist Jerry. Willkommen zu meinem ersten Vlog heute. Hallo, mein Name ist Jerry. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Yay. Ah, guck mal, wer da ist. Jetzt ist da keiner mehr. Mein Name ist Jerry und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und ihr seht, ich bin in Fortnite. Ja, okay, es ist noch nicht das Beste hier, dass hier so abgehackt ist. Und auch gerne vorbeikommen. Ihr müsst leider nur euren eigenen Stuhl mitbringen, denn ich habe keinen eigenen. Hi. <lacht> ich hasse dieses Spielwadeln. Jerry findet... Das zufällige Kennenlernen mit Partyboy. Auch ein so krasser Moment auf meinem Kanal. Und wir spielen heute Murder Mystery, wa? Alpha yeah. <lacht> Scheiße. Hier liegen wir schon wieder, ey. User disconnected from your channel. Ich mach ich fertig, ich mach ich fertig. Oh Gott, da steht ja noch einer. Ich hab' einen Kill. Ihr wisst ja äh, auch von meinem Valorant-Video. Ich bin der Beste. Mit so keiner war. <lacht> Warte mal los, mir wird schlecht. Sehr schön. Das leert hast du schon wieder nicht, ich weiß nicht. Junge, was passiert denn hier hinten? Alter! Hilfe! Hilfe! Hilfe! Oh Der hintere Teil vom Bus fliegt! Der fällt! Was ist hier? Oh Gott, das ist Stau. Nee, nee, nee. Ich habe die Kopfhörer auf drei äh, viertel leute stärke, also 80 Prozent. Damit würde ich auch das Video beenden. <lacht> leute, das war's, dann würde ich einen simulator Viel Spaß, Leute, noch. Und wie immer heißt es... Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach ein Like da. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann klickt gerne unten auf den Abo-Button. Vielen Dank wirklich an jeden, der diesen Kanal mit einem Abo, mit einem Like, mit einem Kommentar oder mit einem Merchkauf unterstützt. Vielen Dank, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Wir sehen uns im... Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das zufällige... Tschüss.